schienen die blauen Adern aus Eisen, durchrinnen die Welt ein rauschendes Netz. Herz ring mit ihnen, raff auf, dich zu reisen, im Flug nur entfließt du Gewalt und Gesetz. Im Flug nur entfließt du der eigenen Schwere, die dir ein Wesen umschränkt und erdrückt. So wirf dich ins Weite, so wirf dich ins Leere, nur Ferne gewinnt sich dir selber zurück. Die Bloß ein Ruck und schon rauscht es von Flügeln und für dich braust eine eherne Brust. Die Heimat stürzt rücklings mit Hängen und Hügeln und ein Neues, es wird für neu selig bewusst. Die Grenzen zerkirren, die gläsernen Stäbe, die Sprachen, die Fremden. Wie eint dir der Geist unendlicher Einheit, da die Schwebe der vierzehn Völker Europas umkreist. Und in dem Hinschwung von Ferne zu Fernen Wächst dir die Seele, verkehrt sich der Blick, so wie die Welt im Tanz zwischen Sternen, schwingend ausruht im großer...